Yo Leute, Inzucht TV ist wieder am Start für euch. Und ich würde euch bitten, schaut euch das Video bis zum Ende an. Es ist mega wichtig. Es ist wahrscheinlich eines meiner ernstesten Videos. Ernstestesten Videos. Ach, halt dein Maul in Zucht. Fängt ja schon wieder gut an. Nein, Leute, das ist kein überdimensionaler Dildo oder irgendwie schwarzer Kok oder was weiß ich. Nein, es ist mein Drecksmikrofon, damit das schon mal in den Kommentaren geklärt ist. Dieses Video werde ich unter der Creative Commons Lizenz kennzeichnen. Das heißt, jeder von euch darf dieses Video downloaden und es auf seinem Kanal uploaden, damit halt dieses Video wirklich viral geht okay dass es viraler geht als meine verfickten sackläuse obwohl diese edel prostituierte meinte okay dass die safe ist aber scheiße nochmal die war nicht safe ich hoffe auch dass das licht für euch passt und dass ich zentral im bild bin die audio einigermaßen stimmt obwohl war ein witz juckt mich überhaupt nicht mein <lacht> Es würde mich freuen, wenn ihr halt auch ein Reaction-Video zu diesem Video macht oder es einfach viral des Todes mit jedem teilt. Ihr habt schon mal einen Like da lasst und in den Kommentaren Hashtag Bloodix reinschreibt, weil je mehr Likes, Kommentare und je mehr Interaktion dieses Video hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses verfickte Video endlich mal in die Trends kommt. Weil wenn ich aktuell in die Trends schaue, okay? Da sehe ich wirklich nur Müll, okay? Das ist kein verfickter Joke. Wenn ich da nur Müll sehe, warum sind meine Drecks-Videos da nicht in den Trends? Ich verstehe das nicht. Wenn man soll dieses Video niemanden beleidigen, es ist bloß Spaß gemacht worden. Und jetzt zur fucking Unterhaltung. Ah ja, was mir noch eingefallen ist, abonniert diesen Drecks-Kanal, lasst ein verficktes Like da. Und danke Kamera, dass du die ganze Zeit wie ein Spaß die wackelst, Alter. Vielen Dank dafür. Beim Schneiden des Videos habe ich gerade gesehen, dass ich wie ein Spasti die ganze an meinem Augenbrauen rumwacklerte. was bin ich für eine Drecksmissgeburt? Das kommt davon, wenn man keine Facecam-Videos macht. Des Weiteren habe ich gefühlte 10 Trilliarden mal okay gesagt. Hm, mm, okay, mm, okay. Wie dieser k typ da aus South Park. Ich weiß nicht, was mit meinem verfickten Hirn los ist. Ich bin einfach komplett Müll. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne so einen Okay-Counter in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich steht dann am Schluss irgendwie 3 Trilliarden. Na, kalt dein Maul in Zucht, du Stück Kot. Des Weiteren nochmal Danke an meine verfickte, fettige Schmalzlose. Okay, die die ganze Zeit ab der Hälfte des Videos so wie ein Stück Scheiße rausragt hier. Nochmal danke dafür, korrekte Aktion, aber was habt ihr anderes von mir erwartet, Mann Schaut mich an, ich bin Abschaum. Yo Leute, in diesem Video erfahrt ihr jetzt die komplette Wahrheit Und zuallererst muss ich sagen, ja es stimmt, der Kanal von Bloodix wurde gesperrt Er ist jetzt endgültig weg und das ist irgendwie kein verfickter Prank oder so ein Müll Ich bin kein King of Prank oder bilde mir hier ein, irgendeine Scheiße zu talken Und zweitens ist es auch keine dreiste Promo aktion um jetzt irgendwelche Abonnenten auf den anderen Kanal zu locken Um dann im Endeffekt zu sagen, fuck Digga, nee ist nichts passiert Grüße gehen raus an Simon Destio Alter, du weißt Bescheid In diesem Video erzähle ich euch genau, wie alles abgelaufen ist und was in Wirklichkeit passiert ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich war am Sonntag so gechillt auf meinem Handy, so ein bisschen Tierpornos abchecken, Gaypornos, den ganzen crazy Shit, den so eine Inzucht wie ich sich reinzieht und plötzlich schreibt mir Bladix per WhatsApp. Ich so, yo, Digga, was geht ab? Er schreibt, Digga, ich bin am Arsch. Ah ja, genau, nochmal an alle, das neue WhatsApp-Update ist kompletter Rotz. Dankeschön, dass ihr Snapchat-Fake. Danke nochmal an Instagram, dass ihr Snapchat-Fake. Danke nochmal an alle Apps, dass ihr Snapchat-Fake. Props an euch dafür. Auf jeden Fall schreibt ihr mir so, yo, ich hab viel Strikes bekommen. Vier Strikes auf einmal, okay? Der Kanal von Bloodix war bis dato strike-frei, okay? Auf einmal schreibt er mir, er hat vier verfickte Strikes, okay? Okay, okay. Das erste, was ich so geschrieben habe, yo, du verarscht mich, oder? Was macht er? Er schickt mir direkt den Screenshot, den ich euch hier jetzt einblenden werde. Für die ganzen Sherlocks unter euch, bei drei Strikes ist der Kanal weg. Und der Typ hatte einfach vier, okay? Das hat das ist einfach worst case. Das erste, was wir gemacht haben, Netzwerk abgecheckt, dann geschaut, von wem die Strikes kommen. Und ihr werdet es mir nicht glauben, Freunde. Die Strikes kamen von dem Netzwerk Tube One. Und welche, welche geilen Dudes sind bei diesem Netzwerk? Ja, ich sag mal eins: Apotheke, Leon Mark Shean, Simon Desio und auch irgendwie die anderen Dudes, die ich jetzt nicht namentlich nennen werde, weil es mich einfach nicht juckt. Wenn wir genau auf die Screenshots schauen, sehen wir, dass die Videos von von ApoRed gestrikt wurden, okay? Wenn wir auf den Antragsteller schauen, Tube One ApoRed, und da dachte ich mir erstmal so, Digga, willst du mich? Schicken, Alter! Ne, jetzt ernsthaft, das ist die größte Ungerechtigkeit, die ich jemals erlebt habe. Apparat hat schon auf tausende Videos von anderen Leuten reagiert und ihm ist nichts passiert. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele, die auch instant das Videomaterial von Apparat benutzen, aber denen bis jetzt einfach nichts passiert ist. Klengarn, der Haider, InScope, iBlali, Etc. Okay? Und wieso wurde dessen Kanal nicht gesperrt? Beziehungsweise warum wurden diese Leute nicht gestriked? Warum nicht? Warum gibt es diese verfickte Ungerechtigkeit? Aber gut, diese zwei Strikes von Upper Red würden ja nicht bedeuten, dass der Kanal komplett weg ist. Der Dude, also Bloodix, hat ja noch zwei weitere bekommen. Der andere war irgendwie wegen 40 Kilogramm Baden in Scheiße oder Baden in 40 Kilogramm Scheiße. Das war so eine Parodie an Simon Desue. Die wurde auch gesperrt von Tube One. Why, Digger? So viele Leute machen daily, die machen daily Parodien über diese YouTuber, denen passiert nothing, okay? Wieso fickt ihr ausgerechnet uns? Warum fickt ihr meine Leute, Mann? Und das vierte Video, das gestrikt wurde, war irgendwie so Top 10 schlechte YouTuber. Das war so ein Duel mit mir. Das wurde auch gestrikt. Aber das wurde fälschlicherweise gestrikt. Und da haben wir eine Gegendarstellung eingereicht. Aber hat niemanden gejuckt, Leute. Nichts ist passiert. Vor allem verstehe ich den Strike zu dieser Parodie Baden in 40 Kilogramm Scheiße überhaupt nicht. Simon Desio hatte doch vor kurzem auch diesen Skandal, dass er halt urheberrechtlich geschütztes Material benutzt hat. Also diese Musik da. Und hat halt so eine Scheiße gelabert, dass sein Kanal dies, das verschwinden wird. Es ist nichts passiert. Wieso? Vielleicht, weil er 3 Millionen Abonnenten hat und so ein Dude mit 150k nicht juckt? Vielleicht deshalb? Warum zum Fick ist das passiert? Es geht halt darum, okay, Bladix hat Scheiße gebaut, aber er hat in jedem Video gesagt, dass das nur zur Unterhaltung dient. In seiner Description, also in seiner Infobox, waren auch alle Details angegeben, beziehungsweise da stand auch drin, dass das nicht ernst zu nehmen ist, dies, das. Aber hat niemanden gejuckt. Vor allem, wir haben alles versucht. Bladix hat ApoRat bei seiner geschäftlichen E-Mail angeschrieben. Wir haben One persönlich angeschrieben. Wir haben gegen Darstellungen eingereicht, hat niemand gejuckt. Aber wofür hast du diese geschäftliche E-Mail, wenn du nicht antwortest? Das ist das gleiche Prinzip, dass Katja in ihrer Badewanne Lifehacks über ihre Vagina gibt und in Wirklichkeit wahrscheinlich noch Jungfrau ist. Man mhm. na, Ihr könnt euch auch überhaupt nicht vorstellen, was das für ein emotionaler Schock ist, okay? Wenn ihr rausfindet, dass euer bester Bro seinen verfickten Kanal in sieben Tagen verlieren wird. Da stand nämlich irgendwie so eine scheiße, ja, wenn du keinen Einspruch erhebst, beziehungsweise wenn du das Problem nicht löst, ist der Kanal in verfickten sieben Tagen weg, okay? Der Typ hatte eine upload drin, er konnte kein einziges Video hochladen, er konnte den Video- Editor nicht benutzen, er konnte lediglich die Titel ändern, da wo dann drin stand, abonniert meinen neuen Kanal, der Hauptkanal wird wahrscheinlich nicht gesperrt. Und ist das gerechtiger Das ist einfach ein Todesurteil für einen Kanal. Du kannst dich in keinem Video rechtfertigen. Alle Leute lassen dich plötzlich im Stich. Nochmal alle Leute, die Bloodix kennen und als er 150.000 Abos hatte und Hype hatte, auf jeden Fall werden wir gelutscht haben und sich jetzt plötzlich nicht mehr melden, weil sie ihn nicht mehr kennen. Props an euch, Alter, ihr seid auf jeden Fall richtig korrekte Freunde. Ich verstehe diese Scheiße einfach nicht. Mann, ihr müsst das realisieren. Der Typ hat einfach zwei, drei Jahre seinen kompletten Lebensinhalt in... Alter, Schwanz im Mund. Alter, was ist los mit mir? Puh, sheesh. Ihr müsst halt verstehen, dass der Typ irgendwie diesen Kanal drei Jahre gepflegt hat, okay? Sein komplettes Herzblut da reingesteckt hat und innerhalb von sieben Tagen einfach alles weg. An dieser Stelle nochmal Shoutouts an Herrn Newstime, Alter. Du bist echt das beste Beispiel dafür, dass du nur News machst über irgendwelche Mainstream-Scheiße, die einfach fucking nochmal gut geklickt wird. Weil bei dir zählen nicht die neutralen News, bei dir zählt bloß das Cash, Alter. Weil wärst du wirklich ein seriöser, nicht auf Klicks vorhersehbarer YouTuber, Beziehungsweise News-Youtuber Würdest du nicht jeden Tag so eine Scheiße hochladen Wie Commander Krieger auf Twitch gesperrt Oh mein Gott Guzi, alle Videos offline Julienko baut Autounfall Keinen Mikropenis juckt das Alter, niemanden Aber dass Blalik sein Kanal gelöscht wurde Wo sind die News darüber, Alter? Nochmal Props an dich, Alter Mach auf jeden Fall nicht weiter mit deinem Kanal, Mann Kurzer Mikropenis, lange Ungerechtigkeit. Der Kanal von Bloodix wurde innerhalb von sieben Tagen gelöscht und es gibt keinen Hauptkanal mehr. Er hat sich zwar jetzt einen neuen Kanal erstellt, der hat aber jetzt gerade mal 1400 Abos oder so. Das ist der erste Link in der Infobox. Bitte, wenn ihr Bloodix kennt, subbt diesen Kanal des Todes. Und dann würde ich euch bitten, abonniert auch meinen zweiten Kanal, den Inzuchttempel, weil das ist quasi auch so ein Backup für mich. Okay, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Aktuell ist alles safe bei mir. Bitte abonniert den Kanal von Bloodix und den zweiten. Linke in Infobox, meinen Kanal, den Inzucht-Tempel. Macht da die 100k voll, damit uns niemand so schnell ficken kann und damit wir schneller zurückficken, als andere Leute denken können. Und ich weiß, dass die Inzucht-Army diese Ungerechtigkeit nicht auf sich sitzen lässt. Theoretisch könnte Tube One den Kanal wieder rückgängig machen bzw. wiederherstellen. Werden sie das tun? Ich denke nicht. Wenn ihr ein bisschen Rückgrat habt, würdet ihr diesen Kanal nach diesem Video wiederherstellen. Weil ich denke, dass dieses Video einfach so krank viral geht und wenn nicht... Wenn nicht, dann auch nicht. Aber wisst ihr, ich denke, meine Instruct Army packt das, dieses Video auf komplett YouTube zu verbreiten. Mein abschließendes Fazit ist einfach folgendes. Jeder macht Fehler. Das haben wir an Simon Desio gesehen. Das sehen wir an Apotheke. Das sehen wir an jedem YouTuber tagtäglich. Aber niemand hat es verdient, dass sein kompletter Kanal einfach mit vier Strikes innerhalb von sieben Tagen gelöscht wird, ohne dass er die Chance hat, noch irgendwas zu retten, okay? Wisst ihr, was das ist, Leute? Das ist ungerecht, okay? Und dagegen müssen wir ankämpfen. Wenn ihr findet, dass ich recht habe, dann macht die Sachen, die ich euch auf jeden Fall gesagt habe. Ich bin raus mit dem Video. Ich bin einfach komplett Piss des Todes, okay? Bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like dann ein Abo bei allen Kanälen. Ich bin raus, Leute. Fuck nochmal, ey. Ciao.